Guten Abend. Vielen Dank für die zahlreichen Kommentare. Sehr interessant, wirklich sehr interessant zu diesem Thema. Ich verlinke euch das nochmal, welches Video ich meine. Das war das vorhergehende, falls jemand nicht weiß, um welches es geht. Es ging darum, wer will eine neue, bessere Schule? Teil 1, frühere Grundschule. Und ich bin darauf eingegangen, was man eigentlich schon nach der ersten Klasse an Deutschkenntnissen gleich haben musste, um überhaupt solche Textaufgaben zu verstehen und so weiter. Und welche Mathekenntnisse natürlich notwendig waren und so weiter. Aber wie gesagt, hier oben dann diesen Link. Wenn ihr es auf dem Handy nicht seht, geht mal mit dem Finger drauf, dann erscheint hier ein I. Wenn man da drauf klickt, dann kann man das sehen, dieses Video. Ich habe einen Vorschlag und zwar eröffnen Sie einen neuen Kommentar, aber schreiben Sie noch nichts, erstmal nicht. Hören Sie sich die Passage an und stoppen Sie das Video, wenn Sie kommentieren wollen. Dann schreiben Sie was rein, tippen was rein, schreiben Ihren Gedanken. Schicken Sie den Kommentar aber noch nicht ab. Hören Sie die nächste Passage, stoppen Sie erneut, schreiben also wieder und so weiter und so fort. Es geht heute um Folgendes und ich bitte wieder um sehr sachliche Diskussionen. Das hat äh, sehr viel gebracht. Also, Oberthema, wer will eine neue, bessere Schule? Teil 2, die Grundschule und ein neues Leitbild dazu. Ich lese gleich mal von hier ab, aber ich komme dann nochmal drauf, auf das Leitbild selber. Zwei wichtige Leitsätze voraus. Ich habe mir mal einfach Gedanken gemacht und habe einfach mal etwas aufgeschrieben, wie es sein könnte und durchaus sein wird. Humanismus bedeutet grundsätzlich eine optimistische Einschätzung der Fähigkeit der Menschheit zu einer besseren Existenzform zu finden. Auf dem Ludwig-Feuerbach-Denkmal in Nürnberg sind zwei Zitate Feuerbachs angebracht. Das eine, der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde und tue das Gute um des Menschen Willen. Das als Sätze voraus. Na, diese beiden, die habe ich hier vorgelesen. Lehnt euch zurück und handelt so, wie ich es vorgeschlagen habe. Das geht am allerbesten, dann vergisst man nichts. Ich lese vor. Was sagt schon der sogenannte IQ oder die Schulabschlüsse der Eltern, die grundlegende Bildung betreffend? Wir alle sind mit verschiedenen Talenten und Begabungen ausgestattet und haben unterschiedliche Fähigkeiten, in neuen Situationen das Wesentliche schnell und sicher zu erkennen, um daraus Konsequenzen für unsere Handlungen abzuleiten. Sicheres Wissen ist die Basis, auf das wir in neuem Bestandteile des Bekannten erkennen, damit vergleichen und schlussfolgern können. Dieses sichere Wissen vermitteln wir den Kindern, unabhängig vom vorausgesagten IQ. Ich meine jetzt wir mit einer fiktiven Schule. Unsere Schule bietet eine entspannte und vertrauensvolle Atmosphäre, in der alle in gegenseitiger Wertschätzung miteinander umgehen. Vor näherer Erklärung. Die Kinder werden es lieben. Versprochen. Äh, kurze Anmerkung von mir: Ich kann es wirklich versprechen. Also wenn ich so eine Schule aufmachen würde, würde, denn ich habe es ja auch schriftlich. <lacht> ähm, Na naja gut. Weiter. Andauerndes Interesse. An neuen Dingen setzt grundständiges Wissen voraus. Um diese Aussage extrem zu illustrieren, stelle man sich ein Tier vor, dem ein Handy gezeigt wird. Es wird sich kaum und schon gar nicht andauernd dafür interessieren. Sich selbst sinnvoll zu beschäftigen, also Langeweile zu vermeiden, setzt Fähigkeiten und Wissen voraus. Auch dafür eine Illustration. Ein spannendes Buch zu lesen, setzt flüssiges, sinnverstehendes Lesen voraus. Kreatives Spielen bedeutet auch, neue Varianten des Gebrauchs von Gegenständen zu entwickeln. Nur muss man zuerst wissen, wie Gegenstände überhaupt zu gebrauchen sind. Unsere, ich meine jetzt diese fiktive Schule,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 geschlechterunabhängig und damit die spielerische Selbstbeschäftigung des Kindes mit der Umwelt, also auch der Natur. Unsere Lehrmethoden, dazu gehört auch das Lernen erlernen, verankern das erworbene Wissen in den Kindern dauerhaft, also jederzeit abrufbar. Dabei verstehen die Kinder Hausaufgaben, als übung und festigung und erledigen diese gern und zügig erfordern solche freiwilligen übungen doch kaum zeit im rahmen der ganztagsschule bieten wir den kindern musizieren basteln malen und andere kreative selbstbeschäftigungen und bei allem bleibt auch zeit dem natürlichen kindlichen bewegungsdrang raum zu geben Handys sind erlaubt und sogar erwünscht, obwohl die Kinder diese kaum nutzen werden. Aus eigenem Desinteresse. Begabungsförderung ist bei uns selbstverständlich. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin wirklich gespannt. Vielleicht gelingt es uns ja insgesamt, das Lernen wieder auf ein normales, Niveau zu bringen. Dass es funktioniert, das weiß ich. Habe ich es doch immer wieder praktiziert. Selbst das mit den Handys. Gut, dann bitte ich um rege Diskussion. Wirklich, Diskussion ist erwünscht. Aber bleibt beim Thema. Denn sonst hilft es uns allen nichts. Keinen politischen Kram jetzt rein. Bringt nichts. Ich weiß, es juckt den Fingern. Aber... Wer sich nicht dran hält, den schmeiße ich raus. Ich wünsche euch einen schönen Abend und verbleibe mit besten Wünschen. Bis dann. Aber wir dürfen nicht vergessen, macht was und macht's gut. Tschüss.